Viele Leute, die das Drehbuch gelesen haben, meinen Ben, das bist du, also sollte mein alter Ego sein. Mhm. Äh, stimmt nicht ganz, es ist eher zusammengewürfelt aus meinen eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen von Kollegen. Und neben mir sitzt jetzt Stefan Moser, er wird mein alter Ego sozusagen im Film Ben, der Film. Filmemacher sein. Die Ähnlichkeit ist auch verbannt. ich du, Vielen Dank, dass du im Projekt mit dabei hast. Gerne. Bist. Uh, stellt sich natürlich die Frage, warum? Wir haben uns vorher jetzt ein bisschen unterhalten, das Projekt erklärt, du weißt, es gibt kein Geld dafür. Ja, ja, also, dann gehe ich. Nein, also, ich, äh, wie man jetzt, wenn wir jetzt, auch recht lange ist, schon darüber diskutiert, was ich, was ich spannend finde, ist die Herangehensweise auf einer sehr humoristischen und satirischen Ebene an eine im Prinzip sehr ernste und, äh, um nicht zu sagen, teilweise unappetitliche Materie, weil das, glaube ich, der direkte Zugang ist, um da ein paar Leute zu erreichen. Also das klingt nach einem Mörderspaß mit einem, ernsten, mit einem ja, durchaus ernsten und absolut aktuellen Hintergrund. Wäre das jetzt auf Facebook posten, dann würde ich dann wieder posten mit dem Hinweis, voll getroffen.